Söders Atomvorstoß sorgt für Kritik. Der Vorschlag von Bayerns Ministerpräsident, die Zuständigkeit für die Atomkraftwerke den Ländern zu übertragen, wurde von FDP und Grünen zurückgewiesen. Zuspruch bekommt er dagegen von der CDU. Nach dem AKW-Aus würde Söder den Meiler Isa II gerne in Landesverantwortung weiter betreiben. Außenminister der G7-Staaten setzen Beratungen in Japan fort. Im Taiwan-Konflikt riefen die Minister der führenden Industriestaaten zu einer friedlichen Lösung auf. Sie erklärten, jeglichen einseitigen Versuchen, den Status quo mit Gewalt zu ändern, werde man sich widersetzen. Putin trifft chinesischen Verteidigungsminister Li zu Gesprächen in Moskau. Dabei lobte der russische Präsident die Zusammenarbeit beider Länder. Die Beziehung sei stärker als Allianzen aus der Zeit des Kalten Krieges. China hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilt. EVP-Chef Weber fordert Flüchtlingspakt mit Tunesien. Wie die BILD berichtet, schlägt der EU-Politiker vor, wegen rasant steigender Migrationszahlen Verhandlungen über eine Übereinkunft nach Vorbild des Türkei-Abkommens aufzunehmen. Die EVP will heute eine Debatte darüber im Europäischen Parlament beantragen. Waldbrand an der französisch-spanischen Grenze. Das Feuer in den östlichen Pyrenäen habe bereits mehr als 950 Hektar Wald zerstört, berichteten französische Medien. Auf spanischer Seite mussten zwischenzeitlich mehr als 300 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Extreme Bodentrockenheit und starker Wind erschweren die Löscharbeiten.